Jo Leute, was geht? Hier e ist wieder der emp Boss vom Boss-Channel Number One, meine Freunde. Und heute mal wieder ein kleines Video am Start. Gameplay-Commentary natürlich, wie man gewohnt ist, wie man es gesehen ist, ja. Okay, das ergibt keinen Sinn. Egal, weiter geht's. Und zwar heute mal ein gameplay-bezogenes Video, ja. Also heute geht's mal wirklich um das Spiel, so wie diese Gameplay-Commentaries eigentlich mal gedacht waren, meine Freunde. Und zwar liegt es daran, weil ich heute mal wirklich ein ganz krasses Gameplay-Background habe, ja. Sonst hatte ich auch immer okay-Gameplays, die waren schon heftig. Aber heute, meine Freunde, schnallt euch an, ist, glaube ich, eine 54er Gunstreak, meine Freunde. Also, wirklich schon ganz heißes Eisen. Ich glaube, das ist so ziemlich eines der besten Gameplays, die so bis zur Zeit auf dem Markt gibt, meine Freunde, ja. Wie der Stoff vom Boss, ja, das Beste vom Besten. Ist man halt quasi von mir gewohnt, deswegen dachte ich mir, jetzt bringe ich das halt auch mal ein bisschen so auf YouTube mal weg, so den Gameplay-Standard, ja, hebe ich den ein bisschen in die Lüfte. Wie die Eisen, meine Freunde, ja, wie die Gewichte. Und auf jeden Fall... Gameplay bezogen, ja, über was wollte ich über das Gameplay reden und zwar wollte ich mal euch fragen, ja, ob ihr dieses Spiel spielt, also Advanced Warfare, weil ich hatte so mitbekommen, so von meinem Freundeskreis, die Leute, wo so zocken oder auch so internettechnisch gesehen, die Leute, wo ich da so ein bisschen kenne, die finden das Spiel jetzt alle zwar jetzt nicht so mega geil, auch nicht so mega scheiße, die zocken es halt, aber die suchten es halt nicht so richtig, ja, ich weiß ja nicht, so wie das bei euch so war damals bei, ich weiß nicht, MW3, MW2 oder Black Ops 1, die Spiele, als sie rausgekommen sind, Jungs, das könnt ihr euch nicht vorstellen, da war der Boss quasi Minimum 5 Stunden oder keine Ahnung, 6, 7 Stunden am Tag am Zocken, meine Freunde. Das ist, kann man sich, kann ich mir jetzt gar nicht mehr vorstellen. Aber die Spiele, die haben mich da mal so geflasht, ich weiß nicht. Das war einfach so, ob das war, weil das was Neues war oder ob das Spiel so gut war, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hat dieses Status, ja, diesen Status dieser, dieser Spielfreude, ja, hat Advance Warfare bei mir irgendwie nicht mehr hochgeholt. Ich habe das Spiel zwar ein bisschen weiter gespielt, ja macht an sich Spaß, kann man mal spielen, ein paar Stunden, so eine Stunde am Tag, geht schon fresh, aber das fesselt halt eigentlich so richtig und da wollte ich mal fragen, ob ich da der Einzige bin oder ob das bei euch auch so ist, weil ich denke mal so viele Abonnenten von mir, die werden auch schon so Black Ops 1 und sowas die Zeiten miterlebt haben, ja, deswegen werden da wahrscheinlich schon einige von euch mitreden können und ich könnte ja mal schreiben, ob das damals bei euch auch so war, also ich weiß noch, Black Ops 1, da war am Anfang bei mir Schicht im Schach und das Spiel an sich... War ja auch echt geil, aber Advance Warfare ist ja an sich auch nicht schlecht. Deswegen wollte ich fragen, ob das vielleicht an mir liegt oder an dem Spiel. Weil kann ja sein, dass diese jüngeren Generation, ja, die jetzt so mit dem Spiel quasi anfängt, dass das für die jetzt so ist, wie für mich damals. Und das Ganze ja quasi halt gar nicht so viel wirklich mit dem Spiel zu tun hat, sondern mehr so mit mir selber oder mit uns selber. Ja, Jetzt mal so eine Frage an die Leute, ja, an die begeisterten Spieler. Weil keine Ahnung, so allgemein diese neuen Spiele, die flashen mich halt einfach nicht mehr so wie früher. Keine Ahnung, so Spiele wie was soll ich gespielt, so Borderlands 2 oder sowas? Sowas habe ich halt damals geflasht, oder Borderlands 1. Das hat man halt damals so richtig gesuchtet, aber heute schafft es kein Spiel mehr. Ab und zu spiele ich sogar zur Zeit hier Counter-Strike auf dem PC. Also das macht schon Bock, das kann man schon ein bisschen spielen, vor allem so gewinnbasiert. Ja, Macht schon Bock, also keine Ahnung, wenn vielleicht ein paar Abonnenten von euch das Spiel auch spielen, könnt ihr mal so euren, keine Ahnung wie das heißt, so beim PC den Namen halt quasi mal so in die Kommentare ballen. Dann könnt ihr eventuell mit mir spielen. Also, ich bin da jetzt schon der Big Baba im Game. Also, ich bin jetzt nicht so ein Lappen, ich bin hier, keine Ahnung, wie das heißt, dieses Master Guardian 1 oder so. Also, läuft auf jeden Fall bei mir. Und wenn ihr mal mitspielen wollt, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Aber ich denke mal, so kaum das bei Gameplays werde jetzt erstmal nicht kommen, weil so zum Anschauen finde ich das jetzt nicht so geil. Aber ja, darum soll es ja gar nicht gehen. Und wollte ich halt auf jeden Fall euch mal fragen, wie das so ist. Zockt ihr das Spiel? Sucht ihr das Spiel? Und war das früher bei euch so, dass ihr die Spiele gesucht habt und jetzt nicht mehr? Also wenn ihr jetzt älter seid, wenn ihr jetzt so 12 seid, war euer erstes COD ist und keine Ahnung, dann könnt ihr das schon schlecht beurteilen. Aber solche Menschen sind eh unter Menschen, also egal, eure Meinung interessiert mich nicht. Und ja, darum sollte es heute mal gehen und genau Gameplay. Ist ja nicht von mir, sondern von meinem Kollegen X on Point. Checkt den Typen auf jeden Fall ab, ihr seht, die letzten Gameplays sind ja alle von dem und die sind auf jeden Fall krass, meine Freunde, ja. Die sind wirklich so oberster Standard des obersten Standards. Und wenn man krasse Gameplay sehen will, wenn man da wirklich Bock drauf hat, würde ich auf jeden Fall euch empfehlen, bei ihm vorbeizuschauen, weil der Junge, der ist echt krass, ja. Der ist schon fast kein Mensch mehr, meine Freunde. Der ist quasi so wie ich, so auf der Street, ja. Der ist kein Mensch mehr, der ist ein richtiges Tier. Und wenn euch das Video gefallen hat, nochmal so ein bisschen Thema, Mema, Thema, Mema, ich ficke dich, mache Cash mit der Gema. Dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Und ja, euer emp doppel i der Boss, ist honor the bitches, no homo Skurr in der Beschreibung.